Denkst du kannst du kannst in vielen Gedanken Gedanken wiederziehen, wenn der Wind um sich dreht. Denkst du auch, du bist allein, reagierst sie, keine sie, denkt sie, denkt sie, denkt sie, viel. Vertrauen du hält, wenn der Wind sich dreht. Doch denk ich über das nach, was die anderen sagen.